Willkommen zurück zu New Pokémon Snap! In der letzten Folge haben wir diese beiden Gebiete freigeschaltet und eigentlich würde ich gerne hier reingehen, weil die Beschreibung und der Name mehr gefällt, aber... Ganz ehrlich, ich glaube ich möchte lieber irgendwas spannenderes sehen und wenn ich hier so einen Tornado sehe in der Wüste, das ist schon viel spannender als... ein bisschen gechilltere Strandeinlage, deshalb... Gehen wir mal zur Wüste in Volka. Vielleicht können wir aber heute auch beide Orte erkunden. Je nachdem ähm, wie weit wir heute. Wie weit wir es heute schaffen. Allgemein. Wir wollen ja alles erkunden. Ich starte einfach mitten im Nirgendwo. Im Sand. Alles klar. Oh, was bist du denn hier? Hallöchen. Pion Scora. Möchtest du vielleicht... Oh, du haut ab. Okay. Oh, Elisad. Hallo. Oh, ich hab diese Bälle nicht. weil ah, die krieg ich wahrscheinlich später. Was ist denn? Hier ist irgendwas. Da. Was ist denn da? Fußabdrücke. Aha, von einem kleinen Pokémon stammen die. Alles klar. Hey, hier. Nimm den Apfel. Nimm den Apfel. Komm oh. schon, du willst den Apfel. Awesome. Ja, wenn du es awesome findest. Oh, Tornado. Oh mein Gott, Tusca! Tuska! Tuska! Ah. Tuska ist so ein cooles Pokémon. Das ist so underrated, finde ich. Es rollt hier einfach durch die Gegend. Der gibt einfach einen Kack auf alles. Oh, lol. Spear Scorer ist einfach. Oh, jetzt geht es dir besser? Ja? Okay, gut. Uh, Hallöchen. Hier ist ganz viel anscheinend. Eine neue Frucht und noch irgendwas. Ach, hier oben. Hab ich das noch bekommen? Das ist eine gewaltige Sandhose. Was verbirgt sich wohl in ihr? Wie soll ich das herausfinden? Soll ich da irgendwas reinschmeißen oder was? Ist da irgendwas drin? Ich denke nicht, aber wer weiß. Hm. Hä? Was ist denn das hier? Einfach nur ein kleiner Hügel, okay. Grifeldis. Hey! Ja, geht zu spät. Die kriege ich jetzt auch nicht mehr. Uh, das sieht voll schön aus hier, diese Oase. Das sieht voll schön aus. Oh. Flemly! Hey! Flemly, willst du den Apfel nicht haben? Doch! Nom. Oh Gott, der Apfel brennt. Cool. Oh, Wolverock. In der Tagform. Du chillst ja dein Leben. Cool. Ich hab nicht mehr so viele Fotos frei. Ich äh, kann das hier mal enden so langsam. Nicht böse gemeint nur. Ich habe nicht mehr so viele Fotos zur Verfügung. Okay, das ist auch ein cooles Bild. Aha. Hier oben auf den Palmen hätte ich vielleicht irgendwas erwartet. Was ist das denn hier? Eine große Ananas. Sehen wir Spongebob gleich noch? Aber Schlaf in schlafenden in sehen wir da noch. Boom. Ah, juckt ihn nicht. Okay, er schläft einfach weiter. Hm, alles klar. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch was. Links. Hier eine Höhle. Das vom Wind ausgehöhlte Loch dient einem Pokémon zum Bau. Aha. Interessant. Jetzt rutschen wir hier runter. Vivilons. Aber in anderen Farbe. Schön, schön. Ah, du fliegst da oben. Und da ist das Ende. Ah, alles klar. Das ist voll schön hier. Cool. Oh, Die gehen sich gegenseitig an. Hier ist irgendwas? Hier direkt. Was ist denn das hier? Im Sand ist etwas verborgen. Vergraben. Hey, was bist du? Bist du ein Pokémon? Oh, du willst essen? Schmeckt's dir? Er isst jetzt alle auf. Cool. Na dann. Okay. Als ob hier einfach ein Pinsir unten ist. Okay, das war ein richtig cooles Bild von Pinsir. Das war's? Das war's. Oha, das, das war. Okay, das war echt cool. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was beim rosa Strand auf uns wartet. Aber wir wollen ja erstmal hier noch in der Nacht vorbeischauen, falls wir überhaupt die Level 2 erreichen sollten. Ich gucke, das kriegen wir nämlich nur auf Level 2. Ich bin mir nicht mehr sicher. Willkommen zurück zu Pokémon. So. Uh, vier Sterne, weil das Ding da feststeckte. Okay, cool. Elesa drei Sterne, als es gebuddelt hat. Tuska. Oh, da habe ich nur drei Sterne Bilder von. Das ist voll sad da. Hier zwei Sterne. Warum auch immer. Da zwei Sterne. Hier, das ist voll das coole Bild. Hypotherus. Mhm. Sind die Bilder alle ganz okay geworden? Na, ja, da habe ich es leider nicht geschafft, ne? Na. Ja. Aber das ist ein gutes Bild. Das können wir nehmen. Flemli! Uh, drei Sterne hier. Ähm, fressen. Ja, das hier ist interessanter. Ja, wollen wir halt im Hintergrund, ne, was soll ich da machen? Wie dann halt im Hintergrund, was soll ich da machen? Äh, was soll ich da machen? Ja, passt. Dann wollen wir doch mal nachschauen, wie es dem Professor gefällt. A new discovery! Das wird jetzt die ganze Zeit nochmal Spam. Warum war das vier Sterne? Muss ich nicht verstehen. Tosca. Rüffeld ist ein Pokémon, was ich nie im Team hatte, weil man es erst ab äh, Nacht der Hauptstory bekommen kann. Da juckt sich eh niemand mehr für das Ding. I'm sorry. Flemly. Wir brauchen wirklich mehr Starter hier in diesem Spiel. Komm schon. Einen bestimmten Starter will ich unbedingt sehen. Kennen ihr bestimmt alle. So eine kleine Rarität. Nennt sich irgendwie so Bissassam oder so. Kennt ihr vielleicht. Vielleicht sehen wir den auch noch. Ich krieg kein Level ab. Doch? Okay, nice. Oh, das ist ein Und Forschungslevel erreicht. Oh, ganz knapp sogar, sehe ich gerade. Ganz knapp. Wüstenforschung, Fotografie Neuling, Spitzenfotosammlung. Okay, das wäre cool. Ja, okay. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle davon jetzt gleich. Okay, lass mal sehen, was waren so Thumbnails wie hier? Gibt es da irgendwas, was diese Thumbnail fürs Thumbnail gut war? Lass mal sehen. Hm Das hier, I guess Das hier war, glaube ich, das beste Foto Meiner Meinung nach Äh, zack Cool Aha Und Die restlichen Fotos sind okay Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, warum das hier drei Sterne ist Oder vor allem, warum das hier das beste Bild der, der Runde gerade war Das verstehe ich nicht ganz Okay, akzeptiere ich aber So, neue Katzin nach der kurzen Werbeunterbrechung. Schauen Sie sich doch diese Pokémon an. Diese beiden Pokémon, die wir noch nie gesehen haben. Was das wohl für Pokémon sind? Oh, keine Kassi, einfach nur Text. Die Erkundung in der Wüste läuft wirklich gut. Dann könnt ihr euch ab jetzt auch nachts dort umsehen. Bitte, nach, bitte macht Fotos vom Lumina-Phänomen, damit ich die Lumina-Kugeln für diese Insel entwickeln kann. I Captain. Wird gemocht. Alright. Dann gucken wir uns hier doch mal. Aber ich habe hier Level 2 erreicht. Hm. Ja, aber wisst ihr was? Äh, dann gucken wir uns mal eine Nacht um. Vielleicht gehen wir gleich nochmal im Tag rein. Ich will jetzt schon wissen, was passiert ist, weil ich habe ja jetzt Level Up bekommen. Äh, schon tempting, aber... Ich glaube, interessanter wäre es, uns diesen Ort in der Nacht anzuschauen und das werden wir jetzt auch tun. Bestimmt gibt es hier viele Geheimnisse. Guck mal hier, ein Knacklion. Oh, alle wach. Aha, Apfel, Apfel, Apfel. Nananana. Schmeckt der? Juckt ihn irgendwie nicht. Okay, ja, Apfel halt, ne. Fresse ich jeden Tag. Freue ich mich nicht drüber. Oha! Selbst die Kinder in Afrika würden sich drüber freuen. LOL! <lacht> Der Apfel klebt einfach an den Tusker dran! Oha, ist das cool! <lacht> oh Gott, ist das cool! Das feiere ich! So, solche Details liebe ich einfach in diesem Spiel. Oh. Was, was, was ist das denn? Ist das ein... Was, was, mein, mein Controller schüttelt. LOL. Was ist denn gerade passiert? Alles okay? Alter, was ist gerade passiert? Kristallblumen. Muss ich auch noch fotografieren? Ich mach's mal zur Sicherheit. Ich will ja nur sicher gehen. Dass ich alles mitnehme. Und oh, wir gehen jetzt hier hoch? Okay. Ich mag aber diesen Hintergrund zusammen mit, diesen, mit diesem Sand. Hat was. Das hat was, finde ich. Oh, alle am Schlafen. Wer hätte es gedacht... Oh, an in der Nacht. Das habe ich erwartet. Jetzt mal No-Jog. Volverock in der Nacht ist wirklich eines der beliebtesten Pokémon, habe ich das Gefühl. Ist ja auch nichts Schle Schlechtes oder so. Ich mag ja Wolverock. Ich hatte selber mal ein. Ähm, Hi. Ein Wolverock im Team. Äh, in Sonne. Aber da war es halt äh, die Tagform. Die mag ich mehr persönlich. Weil die sieht normaler aus. Ach man. Diese Sandlines kriege ich nicht. Hier, willst ein Apfel? Hier, Apfel. Ess ihn. Guck mal, wie er sich freut. Er will nicht. Okay, dann nicht. Dann will der andere bestimmt essen, oder? Hat der nicht Hunger? Komm schon, es ist. Nam nam nam. Ja, genau. Nimm es in den Mund. Genau. Ist dein Ernst? Ich verschwinde. Sandan! Oh mein Gott, Sandan! Oh, die kämpfen? Oh armes Sandern, es hat Angst. Und jetzt rollt es einfach weg. Oh, Kangama! Oh mein Gott, wie cool. Hier! Oh, Kamado, hi! Nimm den Apfel, Kangama! Ich bin ein großer Fan! Nimm ihn und verstau ihn in dein Lager. Habe ich einen Kragosto gesehen? Oder bilde ich mir das nur ein? Oh. Hier ist irgendwas besonderes. Lass mich mal sehen, lass mich mal sehen. Hey, hey, hey, du bist so schnell! Spiel! Nein! Irgendwas wackelt wieder in meinem Controller. Oh, mitono. Miteno. Warte mal. Hey! Auf zu schweben! Don't ignore me! Sandan! Hey Sandan! Hier! Nimm den Apfel! Apfel! Du willst den! Mein Controller wackelt wieder. Vielleicht hört man das auch. Yay! Sandan ist süß. Oh. Klein Onyx und Papa Onix. <lacht> ist doch gerade ein Tusker auf uns aufgefallen? Kann das sein? Wie <lacht> ist Mama Onix? Oh mein Gott, das ist so cool. <lacht> oh mein Gott, ist das cool. Schon wieder verkehrt mein Controller. Was ist los? Oh. Irgendwas fliegt hier die ganze... Was ist das? Das ist irgendwas auf dem Boden. Metheno. Leute, fallen einfach Sternschnuppen mit Tenus auf den Boden. Hallo. Hallöchen. Oh, noch ein Onyx. Das war's. Das war's. Okay, also der Tag war schon krass. Aber die Nacht. Oh, oh, die Überraschungen, die enden nie, glaube ich. Ey, das war richtig cool. Ich bin null enttäuscht. Wow. Das war echt. Das war echt toll. Das ist echt nice. Spiel, gib mir mehr davon. Jede Folge soll so aussehen. Mal gucken, ob wir hier Level 2 erreichen danach. Das wäre schon sick. Aha. Nehmen wir das mal. Tuska. Tuska, Tuska, Tuska. Hat einen freaking Apfel in seinem Kopf. Tuska. Und ein Sundarn. Was sich freut. Yay, Sundarn freudisch! Ja, das sind beide halt ganz gut, ne? Onyx. Ja, welches Onyx-Bild nehme ich denn mal? Ich könnte einfach das hier nehmen. So richtig nah rangezoomt einfach. Sonst kann ich auch das hier nehmen. Ach, keine Ahnung. rock Da haben sie sich ja irgendwie ausdiskutiert. Vielleicht sogar gestritten. Oh, das hat drei Sterne. Die waren alle drei Sterne hier. Na, ja, das ist doch ein cooles Bild. Hey! Was war ich mit Apfel hier? Keine Ahnung, Mann. Essen halt. Hier, kurz am mit Meteno. Hä? Warum ist das hier zwei Sterne und das nur ein, das exakt gleiche Bild? Okay, Spiel. Dann nehme ich halt das Zwei-Sterne-Bild. Und das kann ich nicht auswählen, warum auch immer. Na, no, okay. Das soll es gewesen sein. So, wenn wir hier auch nochmal Level 2 erreichen, würde ich sagen, dass wir hier dieses ganze Gebiet heute so vielleicht sogar abschließen. Dann machen wir das Angebiet in der nächsten Folge. Ist ja auch nicht schlimm, weil die Folgen bei mir ja fast irgendwie fast jeden tag kommen fast auf jeden fall also, da verpasst man nichts oh nix A new discovery oh yeah ja ganz viele neue discoveries je mehr desto besser ne Wir wollen am ende alle pokémon mal fotografiert haben zumindest ist das mein ziel ob ich dafür auch ein bisschen Offskill spielen muss, weiß ich nicht. Kann gut sein. Dann werden wir sehen. Alles klar. Und jetzt werden wir auch sehen, ob wir das Level erreicht haben. Zeig mal her, du. Was du so lange laden muss fürs Leveln. Das war, das war wieder, wieder so klar. Bei meinem Glück war das mal wieder so unendlich klar. Oasen-Umrundung. Übung macht den Meister. Typ Boden. Design 14. Oh, einen Rahmen kann man sich machen? Das möchte ich mir mal kurz anschauen. Oase oh, also als Profilbild? Cool, das möchte ich mir mal anschauen. Ähm, schon ganz nice Bilder, aber ich glaube, das Tusker-Bild hier. <lacht> Ey, komm schon, das ist schon Thumbnail-Worthy, oder? Das ist schon Thumbnail-Worthy, finde ich. Das ist doch voll geil. <lacht> Oh Mann. Ähm. Ja, gibt's sonst auch irgendwas krasses? Das ist halt noch ein krasses Bild. Ey, yo! Hast du gerade Apfel geschmissen? Was soll der Scheiß? Ja, sorry, Bro. Wenn du den Apfel nicht haben möchtest, wenn du allergisch gegen bist, keine Ahnung, lass ihn was halt, ne? Ja? Lass ihn was halt. Hier noch das Sandan. Mich viel Auswahl später. Alles klar. Dann lasst uns zurück zum Basiscamp gehen. Bevor ich jetzt noch eine Strecke mache, würde ich tatsächlich erstmal ähm, kurz nachschauen beim Online-Dings, was das mit den Rahmen auf sich hat, weil ich glaube, darüber haben wir auch noch nie irgendwie mal irgendein Wort zu hören bekommen von den Tutorialgebern hier. Ich weiß, ich mache gerade äh, sehr komische Erklärungen. Egal, gehen wir mal zur Online-Funktion. Die ich übrigens noch nie benutzt habe. Nicht so wirklich. Außer halt hier dieses Online-Profil halt. Da kann ich mal ein bisschen ändern hier. Spitzenfotosammlung, das ist doch cool. Ähm. Ansonsten neue Profilbilder gibt es. Aber wie macht man sich denn so einen Rahmen? Das würde mich dann mehr interessieren. Wie macht man sich denn einen Rahmen? Fotos anderer Spielrangelisten. Hm. Eine Ecke vielleicht? Vielleicht kann man sich hier den Rahmen rein tun. War schon ah, ne. Nee. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was es mit dem Rahmen auf sich hat. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir davon noch irgendwas gesagt. Ja, diese <lacht> Hier kriegst eine Apfelmedaille. Das habe ich gerade zu dem Ball gesehen, wollte eigentlich nur sagen, äh, ja, diese, diese Tutorial-Tipps, whatever, die ignorieren, ignoriere ich immer, weil die mich langweilen. <lacht> Geiles Bild. Ja, das will das Spiel, dass ich mich noch auf Copa, äh, Copia umsehe, aber das machen wir in der nächsten Folge. Da wir hier Level 2 erreicht haben, würde ich sagen, gucken wir uns das hier noch an. Und wenn noch Zeit ist, level ich kurz äh, auf Screen, auf Level 2 hier hoch. Und dann gucken wir uns das auch nochmal an. Vielleicht können wir dann hier direkt schon Lumina-Pokémon finden. Ansonsten in der nächsten Folge der... Rosige Strand, auf den ich mich auch schon freue. Weil das sieht echt neu aus. Ja. Level 2. Hier steht direkt ein Elisard. Das ist neu, das sehe ich sofort. Eine Intuition sagt dir, was es was Neues zum Entdecken gibt. Okay. Achso, diese Hügel sind die Pionsgora, die verstecken sich dort. Alright. Was denn? Hä? Hä? Diese Fußspuren stammen von einem kleinen Pokémon. Achso, das hatten wir doch schon. Jetzt hatten wir doch schon. Guck mal, es wach geworden und hat sich erschreckt. Und esst den Apfel. Oh, süß. Nice, nice. Und da ist Tuska. Er ist stuck in dem Tornado. Und es fliegt. Fliegt, Tuska, fliegt. Du bist frei. Tuska? Alles gut, Bro? Alles gut? Noch mehr Äpfel? Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr vielleicht? Willst du noch mehr Äpfel? Ach oh komm, da willst du bestimmt einen noch. <lacht> Tuska, der Apfelkönig. Mann, Gettin. Ja, ja. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Komm schon. Hi, na? Ey, die Pokémon sehen so krass aus in HD. Ein pokémon spielen HD, ey. Dann muss man erstmal... Wo muss man erstmal kommen. Okay, aber die Schatten sind irgendwie nur in zwei Frames per Second. Pokémon selber aber viel hochauflösender und alles. Wow. <lacht> wow. Was macht denn Tusker da? Okay. Hat irgendwie kurz seine Hände gerieben. Aber warte mal, aua. Ich bin doch stachlich. <lacht> hey, renn doch nicht weg von mir. Hast du keine Hunger? Ja, nicht. Ah, hier sind überall Truskers. Versuch mal, einen Scan durchzuführen. Ja, und dann? Oh! Oh, ich habe den Weg gewechselt! Yo! Yo, ich habe den Weg gewechselt! Hier ist ein Despoter! Wow! Oh mein Gott, hier ist einfach ein Despoter. Was denn hier? Hier ist überall so viel! Baumfrucht. Despotter ist am Schlafen. Ey, wach auf, Despoter! Godzilla, wach mal auf hier! Ach, mach mal auf her, ey! Und brauche ich dafür die Bären, äh, die Bären, die, die, die... Äh, Bälle, diese besonderen. Ich glaube, dafür brauche ich besondere Bälle. Diese Leuchtkugeln. Wunderbälle. Weil ich glaube, sonst ignoriert er mich. Schläft im Stehen. Das würde ich auch mehr gerne können. Kann ich aber nicht. Tut mir leid. Das kann ich nicht. Ich kann doch wirklich... Oh, lol, lol! LOL! Alter, Despotar sieht so geil aus in diesem Spiel. Aber AI ist genauso wie ein Shadow Schild, wie hey! Uah! ich sehe. Hey! mich nicht! Oh mein Gott, das war ein mega geiles Bild. Ich wollte irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Egal, worth it. Ja, was geht? Die meisten Bilder habe ich von Despotar. Kann das sein? Alter, wie geil. Ich finde das würde von mir. Ha! Das macht doch gar nichts. Ich, wir haben so viele Freunde, so viele Companions. Aber irgendwie sind die alle nur im Labor. Wow! Oh! Oh nix! Oh nix! Holy shit! Holy shit! Yo! Yo! Wie heftig! Oh nein, das kommt auf mich zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie war das? Das ist nicht das schönste Spiel auf der Switch. Change my freaking mind. Alter. Und man hört ja auch nur Gutes vom Spiel, also. Kauft es euch. 60 Euro. Ihr seht ja, was ihr wieder mitbekommt. Es ist worth it. Willst du einen Apfel essen? Oh, nix. Nein. Doch. Oh, doch, Willa! Nein, ich sehe es aber nicht mehr, oder? Oh, nix. Oh, nix. Ich werde dich vermissen, Bruder. Äh, Schwester. Ist es weiblich. Ich werde dich vermissen, Schwester. <lacht> oh, Mann. Oh, Gott. Das Spiel ist einfach zu geil. Das, der Anfang des Spiels, die ersten beiden Gebiete, dachte ich so, na. Die sind okay, aber ein bisschen zu langweilig für mich, actually. Auch wenn es natürlich cool ist. Aber das hier! Für so ein Gebiet wie das hier! Dafür habe ich meine 60 Euro ausgegeben. Das habe ich gewollt, das habe ich erwartet. Und jetzt bin ich zufrieden. Ich weiß, was ich laber. Das war toll für mich. Ich bin glücklich, okay, lasst mich. Ähm, ja. Du machst Nom Nom und tanzt dann rum. Yeah! Äh? Das schon... <lacht> Warum ist das hier zum Beispiel wieder... <lacht> Warum ist das hier zum Beispiel wieder vier Sterne? I don't get it. Hm. Hm, hm. Das ist cool. Bei auf einen Stern können wir ja zumindest machen. Als ob ich keine vier Sterne Bilder hatte. Das war kein... Das hier ist keine vier Sterne wert? Are you freaking kidding me? Wie ist das keine vier Sterne wert? Das ist voll das geile Onyx Bild. Ohne Motiv. Heftig. Alles klar. Boah, ich will gleich mal aufhören. Ich will weiter spielen. Ich war noch nie so gehypt für dieses Spiel wie jetzt gerade. Wow, das verblüfft mich gerade einfach, weil das so nice war. Zack, Zack, Zack, Zack. Despotar! A new discovery! Despotar habe ich mal auf jeden Fall mal benutzt. Mindestens einmal. Ich habe es schon öfter benutzt, das weiß ich. Ich weiß, in einem normalen Playthrough habe ich den X benutzt. War das X? Ich habe in X immer Pokémon benutzt, die Mega-Entwicklungen hatten. Deshalb weiß ich, dass ich Despotar auf jeden Fall benutzt hatte. Oh, das wird doch mal cool, wie man so sieht, wie so einen Megastein finden und ihn benutzen und dann so eine Megaentwicklung durchführen. Das kann man dann abknipsen. Das wäre doch... Das wäre doch geil. Ey, komm schon. Das hier sind doch voll die lustigen Bilder. Du kannst mir nichts erzählen. Das sind doch voll die lustigen Bilder. Ich weiß nicht, welches von den beiden Bildern ich mehr mag. Autsch. In Innere Ruhe. Er ist glücklich. <lacht> so, aber das geilste Bild finde ich immer noch. Ah, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Das sieht man nicht oft. Da bin ich der gleichen Meinung. Und es gab hier noch das Onyx-Bild, was ich gefeiert habe. Hier das eine Onyx hier komplett am rumschreien. Und dann das andere Onyx denkt sich so... Äh, Bro, alles okay bei dir? <lacht> jetzt muss man hier links noch so einen Meme-Text einfügen. Ja, das war echt eine richtig nice Fahrt. Das war... eine nice Fahrt. Habe ich gerade gesagt. Wow. Cool. Ja, was mache ich jetzt? Hm. Soll ich jetzt schon die Folge beenden? Eigentlich will ich noch mal Nacht machen, aber da müsste ich dann jetzt erstmal ein bisschen leveln, also ein Level hoch. Hm. Hm. So, ich habe mich dazu entschieden, noch mal die Nacht zu machen. Und während ich auf Level 2 gelevelt habe, ist mir aufgefallen, dass wir letzte Folge eine Musikbox bekommen haben, die ich komplett vergessen habe. Man kann damit zum Beispiel, was ich jetzt ein bisschen ausprobiert habe, nicht so viel, kann man zum Beispiel die Onyx aufwecken und dann wackeln die so ein bisschen rum. Das werden wir jetzt bestimmt auch nochmal sehen. Hier auf Level 2, was ich noch als Bonus in diese Folge gerne packen möchte, falls es auch reichen sollte. Aber jetzt habe ich mich sowieso schon dazu entschieden. Okay. Da Okay. bin gerade ein bisschen überfordert. Das ist die Musikbox. Kann man auch mitten drin stoppen. Zack. Ich glaube Tusker essen auch die ab den Apfel, wenn man den nicht auf die drauf schmeißt. Ich meine die haben den Apfel gegessen, kann das sein? Er wundert sich auf jeden Fall. Hm, keine Ahnung. Tusker Seite bin ich übrigens schon voll. Jetzt schon. Ey, mach mal auf hier! Tanz rum für mich! Oh, das ist ein cooles Bild! Oh, das war ein cooles Bild! Ja, danke, Mann! Danke, Mann! Man kann aber immer, noch, immer nur ein Bild auswählen. Das ist schon schade, finde ich. Wow! Das ist also passiert. Das ist ein Metheno auf ihn geflogen. Auf das Pion Scorer. Really? really? Ja, echt. Echt so. Wow, ein Apfel. Den will ich aber reinweichen. Nom, nom, nom. Juhu! Süß. Äh, ja, da ist die Blume. Aber ich denke, die Strecke ist auch gar nicht mal so lange. Ja, ich denke, das passt eigentlich noch relativ in die Folge rein. Ich glaube, hier hinter ist sogar schon das Ende. Also nicht sofort das Ende, aber halt... So, das ist so die erste Hälfte hier und ich glaube, hier drüben ist die zweite Hälfte. War das, war das so? War das so? Nein, war es nicht. Es gibt drei Hälften. Okay, das ist jetzt die zweite Hälfte. Hier war die Oasis. Die habe ich vollkommen vergessen. Was ist was? Aber nichts Neues. Hä? Doch! Man kann jetzt hier lang. Jo. Jo, bye, ne? Bye, have a great time. Ne? Man sieht sich. Bye. <lacht> Ja, vielleicht soll ich noch ein Foto von ihm machen. Da habe ich ihn zumindest mit einem Stern. Oder habe ich ihn nicht schon mit einem Stern? Ob es hier was zu sehen gibt? Oha! War mein Bild etwa nicht so interessant? Okay, danke. Mach mal auf! Ich mag die Musik, die da spielt. Oh, er ist aufgewacht. Tanz rum! Da da da da da da da da da da Oh, da da Oh, da da da da da da Der da da da da da da da da da da da da da da unten, was ist das denn? Was? L Libeldra? Hier? Ich meine ja, da gibt's Knackleon. Aber oh, was macht die letzte Entwicklung hier? So kommt out of context, einfach. Hier unten, was? Da will, ich, da will ich gleich vorbeischauen, warte. Tanzt du? Tanz bitte für mich. Volverock, come on, tanzt doch für mich. Du, keiner. Oh. Cool, cooles Bild. Es gibt jetzt so viele Bilder fürs Thumbnail. Ich kann mich nicht für entscheiden, Mann. Was? Hier links? Oh. Mein Gott, das ist süß. Oh, nein! Ich hab das die Bilder geweckt. D nein! Verlass doch deine kleinen Kinder nicht. Hey! Wie sauer es einfach auf mich ist. Bye bye, oh shit, das war cool. Oh, ist auch schon das Ende. Das war's schon. Hey, willst du noch mal kurz tanzen für mich? Tanz nochmal für mich. Schade. Puh, also Boah, das war ein bisschen meine Lieblingsfolge, glaube ich. kann der rosige Strand das noch toppen? Oder wie auch immer dieser Strand hieß. Kann der Strand das in der nächsten Folge noch toppen? Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Jetzt werden wir nur noch ein paar Bilder auswählen. Und, äh, ja. Genau. Hat dir schön den Apfel gegessen. Na, war's happy. Yay! Nimm ich das Bild. Ich mag das mehr. Das ist schon ein cooles Bild. Kangama. Das ist voll das coole Bild. War das drei Sterne? Ja, das war drei Sterne. Perfekt. Das ist voll das coole Bild. Hier, wie es sich wälzt. Und an die Beldra haben wir auch noch fotografieren können. Hier mit drei Sternen, aber hier drüben nochmal mit drei Sternen viel besser. Cool. Ganz ehrlich, man braucht nicht so viel verrettenden in Pokémon, wenn man es richtig macht, so wie hier. Äh, das hier ist cool, irgendwie. Kangama, ey, das ist so ein cooles Bild. Das ist auch voll das coole Bild geworden. War vielleicht ein bisschen nah, aber come on. Die Bilder in New Discovery! Oh Gott, ey, ich sehe schon, die nächste Folge wird genauso lang wie hier jetzt. Oh Gott. Ja, es tut mir leid, ich bin gerade so gehypt und will so viel wie es geht in eine Folge packen, damit ihr äh, auch was zu sehen habt. Ja. Dann würde ich sagen: beende ich hier die Folge. Ich werde noch mal ein bisschen Fotos mir anschauen. Ich muss ja am Ende überlegen, welches Foto ich fürs Swampner nehmen will. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder by Pokemon New Snap, or a new Pokemon Snap. Whatever, bye.